Barbara, meine 10-jährige Tochter hat sich diese neue Video-App heruntergeladen. Ich habe Angst, dass sie jetzt noch komische Videos von sich selbst hochladen wird. Ist das eine berechtigte Sorge? Hm, es kommt einfach darauf an, was auf den Videos zu sehen ist. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Die Selbsterstellung ist wichtig für die Jugendlichen. Man muss nicht alle Videos gleich veröffentlichen und das Internet vergisst nicht. Ja, eigentlich ist genau das meine Sorge. Das Internet vergisst nicht. Und wenn sie heute als Zehnjährige Videos macht, die verschwinden ja dann nicht mehr aus dem Netz. Und warum muss meine Tochter überhaupt etwas online stellen? Es gehört zur Phase der Identitätsfindung, sich selbst zu präsentieren und zu schauen, wie man auf andere wirkt. Und gerade auch digital. Dazu gehören eben auch Videos und Fotos. Als Elternteil kannst du deine Tochter dabei unterstützen, indem ihr gemeinsam besprecht, was man, warum, besser nicht posten sollte. Ich weiß nicht. Am liebsten möchte ich es ja verbieten. Sie braucht doch jetzt mit zehn Jahren noch keine Fotos und Videos von sich selbst online stellen. Ja, das ist sehr verständlich. Doch das Verbieten könnte eventuell auch gegenteilige Folgen haben. Manche Kinder halten sich nicht an Verbote und machen dann diese Videos ohne das Wissen der Eltern. Und dann ist es besser, sie machen es in Begleitung der Eltern und es ist damit auch eine Basis für gemeinsame Gespräche. Hm, stimmt. Bevor meine Tochter ohne mein Wissen etwas online stellt, besser dann doch mit mir. Aber muss es gleich ein Bild sein, auf dem man sie genau sehen kann? Kann man das nicht irgendwie anders lösen? Eine Möglichkeit ist es, am Anfang vielleicht Gegenstände oder Haustiere zu nutzen, so kleine Stop-Motion-Videos zum Beispiel. Aber irgendwann wollen sich viele Kinder selbst in Szene setzen, weil sie sehen das auch bei den anderen und wollen es nachmachen. Und hier kann gelten, hinterfragen, ob das Video nicht nachteilige Aussagen hat, nicht zu viel Haut zeigen, auch wenn das bei den Zusehenden vielleicht sehr gut ankommen würde und auf den Hintergrund achten, wenig über Zuhause oder die Schule preisgeben. Okay, und gibt es auf den Plattformen eigentlich irgendwelche Einstellungen, um die Privatsphäre meiner Tochter besser schützen zu können? Stellt das Profil unbedingt auf Privat und veröffentlicht Videos nur, wenn ihr sie beide für gut befunden habt und achtet bei der Auswahl der Hashtags darauf, dass auch diese kein schlechtes Bild auf dein Kind werfen. Und eines noch, Videos machen zu können, ist ganz sicher etwas, was in unserer visuellen Welt in Zukunft noch wichtiger werden wird. Übung macht also den Meister.